Du hast mir meine Hose, zerrissen! Du, du hast mir meine Hose! Hose. Hose. Was Was hast du hast auf, Dein Leben nicht pass auf, Ich mir Verdammte Video gesehen! Wir tanzen auf der Beerdigung! In deiner Kultur macht man das! James Edward! Was? Was ist mit dem Kühlschrank? Ich dachte, er sei ein Einbrecher. <lacht> Scheißkerl! Ich wollte sie nicht so nennen, tut mir leid. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ging mir noch nie im Leben besser. Siehst du mich mit dem Krokodil kämpfen? Hilft dem Krokodil? <lacht> <Ja>. <lacht>